Talks. ProF ist so quasi ein, ein frischer Wind. Eine neue Social Media Plattform. So äh, jung seid ihr ja noch. Ja, Wahnsinn. Die sich ganz der Nachhaltigkeit widmet. Bei uns hilft tatsächlich jeder einzelne Post CO2 zu sparen. Und Fairer machen, nachhaltiger machen. Ziemlich super cool. 30 Prozent unserer Werbeeinnahmen in Klimaschonende Projekte stecken, den, den kleinen Kreislauf Eck unterstützen. Das muss mit unserem Wertekatalog und in Form von Challenges von einem wissenschaftlichen Beirat überprüft. Eine Milliarde User, 42 Kurzvideos gedreht, nette Kollegen und <lacht> dieser Gemeinschaftsaspekt dieses ganzen Themas, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Das gemeinsam können wir es schaffen, das macht mir Mut. Powered by die Mutmacherei.